Kannst du deinen Eltern etwas am Handy beibringen? Ich habe ihnen eine beigebracht, dass ich die Apps in einem Ordner tue. Cybermobbing. Ja, habe ich ihnen was erzählt. Ich habe mein, meiner Mama gezeigt, ähm, wie man bei Google nicht nur was eintippen kann, sondern auch eine Sprachsuche machen kann. Was haben deine Eltern dir beigebracht? Ähm, am Handy habe ich von meinem Papa gelernt, dass... Ähm, ja, wenn ich jemanden auf den, irgendwo habe, den ich nicht kenne, dann sollte ich es denen sagen und das mache ich immer. Zum Beispiel auf dem Handy werden viele nicht so schöne Bilder verschickt und da soll ich die erstmal den Eltern zeigen und wenn sie, und dann sie danach löschen. Ja, am Computer, da haben sie mir gezeigt, wie man das ausdrucken kann für ein Referat. Wie man was runterlädt, habe ich gelernt. Ich habe nur oft ähm, bei ihnen zugeschaut und jetzt weiß ich halt viel, wo was ist und was das bedeutet. Wann findest du Handy hilfreich? Ja, ein paar Sachen für die Erwachsenen, aber zum Beispiel WhatsApp oder anrufen. Wenn man jetzt zum Beispiel... Irgendwie die Zeit stoppen will, dann piepst es. Aber was ich gut am Smartphone finde, ist, es ist sehr, ähm, dass man das benutzen kann, auch als Hilfe. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt auf der Autobahn bist und nicht weißt mehr, ähm, wie lang der Stau ist, kannst du einfach aus Navi schauen.